Ja, Leute, es ist wieder soweit und zwar Structure Deck Time, denn wir haben hier das neue Structure Deck vor Dark World. Und da muss ich sagen, habe ich viele Erinnerungen, viel zu erzählen und deswegen würde ich nicht lang schnacken und würden wir das Ganze hier eben Stück für Stück aufmachen. Oh nein, oh nein, da waren wir schon kaputt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. So, oi, hier haben wir die guten Stücke. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eins auf ganz entspannter Basis auf. Denn das Besondere an sich ist ja immer beim Structure Deck. Denn wenn man sagt, ich will anfangen, will ein Deck bauen, ganz einfach. Holt euch doch ein Structure Deck, schon habt ihr ein komplettes Deck. So ungefähr in der Theorie. Natürlich kann man sein Deck immer noch verstärken mit Karten. Aber so die Theorie. Denn es ist ja im Booster sets natürlich ähm, nicht oft immer so, dass halt komplette Decks drin sind. Heißt, ähm, ja, hier hat man den Support, hier hat man Support. Und hier ist es halt so, ich mache das von unten auf. Ähm, so, ich mach das von unten auf, dann kommt man nämlich viel an die Karten ran. So. Ähm, und hier hat man halt das, die Besonderheit, dass man ähm, erstens immer die Karten kriegt, die halt eben hinten drauf stehen, Aber ich zeige sie nicht, weil ich will hier Stück für Stück einmal durchgehen. Und das Coole ist natürlich, dass alles ähm, zu dem Deck passt. Weil hier geht es natürlich um Dark World. Wer hätte es gedacht? Ähm, der Name sagt das ja irgendwie schon. Und wir öffnen das Ganze einfach mal hier. Und oh je. Erstmal hier richtig schön. Richtig schön. Äh, well, treu. Ja, wir haben hier viele neue Karten. Ich werde auf die neuen Karten aber ein bisschen eingehen natürlich. Selbstverständlich. Ähm, zunächst einmal, was verbinde ich mit Dark World? Naja, mit Dark World verbinde ich viel ziehen, viel ziehen, viel ziehen und viel Spezialbeschwörung. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, Dark World ist sogar ein Deckthema, was wirklich sehr, sehr alt ist. Denn, ähm, ja, ich habe damit schon in der Schulzeit gespielt und das ist schon ziemlich, ziemlich lange her. Ähm, und ich verbinde damit auch Ultimate Rares, denn, ähm, ja, viele Dark World Karten in der Vergangenheit sind Ultimate Rare. Dementsprechend natürlich sehr, sehr nice. Ja. Wir fangen an mit der neuen Karte, ist quasi das neue Bossmonster äh, Oberkönig, ähm, jedoch ist es nur eins der Bossmonster, denn streng genommen gibt es jetzt ja quasi zwei neue Bossmonster. Ähm, ja, wir fangen einfach mit dieser Karte an, ähm, die kann als Spezialbeschwörung von Friedhof beschworen werden, indem man ein finsteren Weltmonster der Stufe 7 oder niedriger, das du kontrollierst, zurück auf die Hand gibst. Sehr nice. Heißt, wir recyceln hier quasi eben unsere Dark-World-Karten. Können sie wieder discarden. Denn allgemein, dieser Archetype basiert darauf, dass man Karten durch Effekte discardet. Ja, und so funktioniert das Ganze eben. Wichtig hier übrigens ist, dass es um Discarding geht. Das heißt, durch einen Karteneffekt, nicht durch Kosten. Sehr wichtiger Unterschied. Heißt, wenn ihr halt eben Karten aktiviert, wo man mit Kosten was abwerfen muss, aktivieren sich die Effekte nicht. Das ist bei den Sagenhaften so, aber eben nicht bei der finsteren Welt so. Sehr wichtiger Unterschied. Und dementsprechend müssen die Karten auch ähm, unterschiedlich geschrieben werden, beziehungsweise müssen eben genau so geschrieben werden, dass es eben passt, ähm, dass eben keine Kosten sind. Ähm, so. Also das heißt, wir gehen in sehr schnell Spezialbeschreibung, was sehr gut ist. Sehr interessant ist hier auch, dass man eben Level 8 nicht hochgeben kann. Ist natürlich eben sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht das andere Bossmonster hier quasi eben auf die Hand geben kann, weil das ist eben Stufe 8, heißt, ähm, passt natürlich sehr gut hier zum Deckthema. Weiter geht's. Du kannst deine Hand ein Finstere Weltmonster Stufe 5 oder höher von der Deck hinzufügen. Ähm, das ist, wenn sie durch ähm, einen Karteneffekt auf den Friedhof abgeworfen wurde. Heißt, wir können hier eben uns in die hochstufigen Monster suchen. Allgemein, das Deckthema kann sehr viel ziehen, sehr viel suchen, passt also auch hier perfekt wieder zum Deck. Thema. Aber noch etwas. Und zwar, falls ich gerade durch einen Karteneffekt eines Gegners auf den Friedhof gelegt wird. Ja, das passiert manchmal, denn man kann das hier indirekt ähm, machen durch eigene Karten. Dann haben die nämlich immer noch stärkere Effekte meistens. Und zwar, falls das passieren würde, kannst du ein finstere Weltmonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Friedhof ähm, auf eine beliebigen Spielfeldseite spezialbeschwören. Sehr guter Effekt hier. Sieht auch sehr gut aus. Kommen wir gleich zur nächsten Karte und zur ultra -Wear, sehr cool, ähm, zur neuen Zauberkarte. Und die Zauberkarte hat es in sich, ist ein bisschen gut gerade sogar, ähm, gerade gegen tier oder so. Und zwar wähle bis zu drei Karten in beliebigen Friedhöfen. Ah, ihr merkt schon, verbanne sie und dann wirf ein Unterweltmonster ab. Ihr merkt, das Abwerfen sind hier keine Kosten, sondern Teil des Effekts. Dementsprechend aktivieren sich eben die finstere Weltkarten. Und ja, ich würde sagen, Diddy Crow in dreifacher Ausführung, ziemlich gute Karte. Kann natürlich eben je nach Mieter natürlich ähm, unterschiedlich sein, aber gerade im ähm, aktuell gerade sehr gut. Und wenn deine Mayface aus den Spielzungen, in dem sie gerade auf den Friedhof gelegt wurde. das ist sehr schade. Aber sie kann nämlich noch was im Friedhof. Und zwar, du kannst die ganze Karte von einem Friedhof verbannen und dann einen der verbannten Unterweltmonster wählen. Füge sie dir Hand hinzu. Gute Karte ähm, ist halt nicht verkehrt. Gerade jetzt, also gerade jetzt ist sie wirklich eine nette Karte. Dann kommen wir zum Archiv ähm, der finsteren Welt. Und diese Karte... Verkörpert, glaube ich, alles, was Finstere Welt ausmacht. Sie verkörpert ziehen und Spezialbeschwören. <lacht> Nein. Aber während der Main Phase, du kannst eine Finstere Meldkarte abwerfen. Und falls du dies tust, erhalten alle deiner Monster ATK in Höhe der Stufe mal 100. Ähm, auch hier wichtig, es sind keine Kosten. Die Aktivierung ist hier einfach während deiner Main Phase. Du aktivierst diesen Effekt, der Gegner kann darauf reagieren. Und dann Teil des Effekts kommt der Discard. Heißt auch hier aktivieren sich eben die ganzen Effekte. Aber es geht noch weiter. Die Karte hat nämlich noch einen richtig guten Effekt. Und zwar, falls ein Monster, der Grundtyp Unterwäldler ist, durch den Effekt einer finsteren Weltkarte oder ein Karteneffekt eines Gegners ähm, von deiner Hand abgeworfen wird, selbst wenn das Step -Step, ähm. Krass, ne? selbst wenn das Step Steps. Du kannst eine Karte abwerfen, dann ziehe zwei Karten. Auch hier, sie selber ist übrigens Finstere Welt. Heißt, wenn wir ihren Effekt nutzen eben um die ATK zu erhöhen, dann aktiviert sie ebenfalls ihr Effekt zum Ziehen. Heißt also, wir können einfach mit einem Monster auf dem Feld und ihr zwei Karten, also zwei Finstere Welt, abwerfen. Die Effekte aktivieren sich und zusätzlich zwei Karten ziehen. Unglaublich starker Effekt, unglaublich starker Effekt. Ähm, kommen wir zum neuen Bossmonster, wie gesagt, ein Fusionsmonster. Was es in sich hat, braucht natürlich den Drachenherrscher ähm, ja, als Fusionsmaterial. Und ein Finces Monster. passt natürlich auch, wie gesagt, hier wieder perfekt eben zu den Archetype. Und zwar, wenn er gegen einen Monster-Effekt oder eine normale Zauber- oder Feinkarte aktiviert, dann kannst du das einfach so machen, dass der Effekt nicht annulliert wird, sondern er wird quasi zu den, also er wird zu den Effekt und zwar dein Gegner äh, dein Gegner wirft eine Karte ab. Das heißt, wir können hier zwar im indirekt den Effekt annullieren, aber er wird nicht annulliert, sondern der Effekt wird umgewandelt. Ist sehr relevant, gerade eben, wenn Karten verschiedene Bedingungen haben. Zum Beispiel diese Karte kann nur einmal pro Spielzug aktiviert werden. Wenn wir die Aktivierung annullieren würden, könnte er ja quasi noch eine aktivieren. Ähm, hier jetzt aber der Effekt wird umgewandelt, bedeutet also, der Effekt ist weg. Und zusätzlich, falls diese Karte durch den Gegner auf den Friedhof gelegt wird, dann kannst du eben ein Drachenherrscher der finsteren Welt, ähm, der verbannt ist, oder in den Friedhof befinden, als Spezialbeschwörung beschwören und dann wirft jeder Spieler äh, und dann wirft jeder Spieler mit einer, äh, mit einer Hand eine Karte ab. Ja, bedeutet also, hier aktivieren sich wieder die Effekte unglaublich gut. Also die Effekte... Auch war es ja so ein Problem, dass man die Effekte halt nicht aktivieren kann, beziehungsweise eben durch Kosten das Ganze abgeworfen hat. Hier jetzt die ganzen neuen Karten harmonieren perfekt mit den Akkateilen, muss ich wirklich sagen. Und natürlich die neue Fusionskarte. Und diese Fusionskarte, ähm, erstmal sieht die sehr hübsch aus und auch Ultrawehr, finde ich super, wir haben hier einfach fünf Ultrawehr schon drin, ähm, ist indirekt nicht mal nur für finstere Welt. Erstens, sie hat Finster, äh, der finsteren Welt im Namen sehr gut, denn alle Karten, die finsteren äh, finstere Welt im Namen haben, sind suchbar. Super. Ähm, und sie sagt folgendes. Und während der Main Phase. Main Phase, wichtig, ähm, heißt man ganz, ganz oben um spiel, indem man in oder so. Äh, in der -Step, in der äh, Standby-Phase quasi diese Karte zerstören würde. Denn sie ist eine Quick-Spell, heißt, du kannst auch einen gegnerischen Spielzug aktivieren. Das heißt, du setzt sie, gegnerischen Spielzug, aber kann eben dadurch aufgehalten. Wir theoretisch. Und zwar, du darfst eben ähm, ein Fusionsmonster vom Typ Unterwälder rufen. Heißt also, ist es ist nicht explizit finstere Welt, sondern wir können Unterwälder rufen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welche Unterwälder, es alles gibt, aber die Karte kann also theoretisch wirklich auch für Unterwälder allgemein genutzt werden. Und zwar, sie sagt folgendes, ähm, du kannst nämlich eben eine Fusionsbeschwörung durchführen, ist eben die Fusionskarte, indem du die erwähnte Material von deinen Spielfeldseiter oder deinem Friedhof verbannst. Das heißt, wir können hier von Friedhof fusionieren, wie gesagt, ist allgemein für Unterwälder. Aber... Falls auf diese Art einen finsteren Weltmonster fusionieren, beschwörst, kannst du die Materialien auch äh, von deiner Hand abwerfen. Heißt also, hier können wir von der Hand fusionieren dann und das Besondere ist halt, es wird abgeworfen, bedeutet also auch hier aktivieren sich wieder die Effekte, passt halt wirklich so gut. Und noch was, während deiner Main Phase, falls diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen, dann wirf ein finsteren Weltmonster ab. Du kannst jeden Effekt von ihr nur einmal pro Spiel zu verwenden. Und dieser zurück effekt von Friedhof ist unglaublich stark. Denn es gibt ja die Foolish-Karte für Zauber- und Feindkarten. Dann können wir sie eben in den Friedhof legen, legen sie in den Friedhof und können sie selber wieder auf die Hand nehmen, indem wir eine abwerfen, aktivieren dadurch wieder Effekte, weil beide Effekte gehen in selben Zug. Heißt, wir können sogar dann noch in diesen Zug fusionieren. Heißt, die Karte können wir theoretisch auf einmal spielen im Deck, weil wir eben sie eben sowohl in den Friedhof legen können und sie dann eben zurückadden können und sie dann noch benutzen können. Und zusätzlich ist sie eben suchbar. Unglaublich stark. Ähm, ja, dann kommen wir zum Torhüter, die nächste Karte. Da muss ich sagen, dass die Karte sehr interessant ist. Denn hier steht folgendes. Du kannst sie nur einmal pro Spiel so spezial beschwören. Und zwar, du kannst diese Karte... Abwerfen, füge dann ein Tor der finsteren Welt hinzu. Und hier steht explizit, diese Karte kannst du abwerfen. Ähm, das sind in diesem Fall Kosten, aber sie kann sich selbst nicht spezial beschwören. Das ist ganz gut. Sie kann sich nämlich nur spezial beschwören. Falls ähm, diese Karte verbannt wird und du eine finstere Weltkarte kontrollierst, kannst du die Karte spezial beschwören. Das heißt, die wird vom Friedhof spezial beschwören. Nicht von der Hand, wie sonst ebenso gut wie alle. Ähm, kommen wir zur nächsten Karte. Ähm, ja, das ist ja die nächste Karte halt. Falls sie gerade durch einen Karteneffekt äh, auf den Friedhof abgeworfen wird, du kannst ein Finsterweltmonster in Friedhof wählen, außer ihn und ihn spezialbeschwören. Wenn sie jedoch durch einen Karteneffekt abgeworfen wurde, dann kannst du auch äh, einer deiner Verbannten Monster wählen, oder sich in der Hand befindet, äh, eine Spezialbeschwörung, auch beliebiges Spiel für seine Spezialbeschwören. Heißt also vom Friedhof Spezialbeschwören ist ganz nett, ähm, ist eben netter Support. Let's go. Dann haben wir noch eine neue Konterfalle. Ey, krass, eine super rare. Ich mag das wirklich sehr. Ähm, haben wir eine neue Konterfalle und die hat es natürlich in sich. Konterfalle Spellspeed 3 sehr wichtig. Und die Karte hat es natürlich in sich. Wenn ein oder mehr Monster als normale Spezialbeschwörung beschworen werden, du kannst diese, äh, die Beschwörung annullieren. Und falls du dies tust, zerstöre jene Monster, dann wirf ein Unterweltmonster ab. Das heißt, Annullierung der Beschwörung, sehr nice. Discarding. Sehr nice, also super gut, passt natürlich wieder perfekt hier ins Deck. Falls ein oder mehr Fenster-Monster, die du kontrollierst, durch Kampf oder der Effekt deines Gegners zerstört werden, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Heißt auch noch Protection, super starker Support. Und jetzt kommen wir zu den Karten, die eben bereits ähm, existieren. Also nicht neue Karten, Supportkarten, sondern eben alte Karten, die man schon bereits kennt. Aber natürlich passend zum Deck. Wir haben hier Finstere Welt, Finstere Welt, Finstere Welt. Ähm, hier die typischen, die sich eben Spezial beschwören. Man kennt sie also auf jeden Fall. Er sorgt auch ebenfalls, dass man es wirklich sich diskarten kann. Man muss natürlich sagen, gerade, also ich muss wirklich sagen, diese neue Karte passt zum Deckthema perfekt. Also wirklich perfekt. Ähm, ja, dann Spezialbeschwörung. Ziehen, wie gesagt, ziehen, ziehen, ziehen, ziehen, ziehen. Ähm, ja, dann Stufe 4 oder niedriger. Heißt Surgen. Wir haben jetzt Stufe, ähm, ich weiß gar nicht, war das Stufe... War das, war, das, war das? Welche Stufe war das nochmal? Das war Stufe 5 oder höher. Genau, passt perfekt. Stufe 4 oder niedriger, Stufe 5 oder höher. Passt perfekt. Ähm, zerstören. Zaubern, kann zerstören, Monster zerstören. Ähm, hier ist es ebenfalls, dass man eben dafür sorgen kann, dass man selber Karten abwirft. Äh, dann haben wir hier ein normales Monster einfach. Dark, normales Monster Dark. Bigfoot hier drin. Sehr neues, das hier drin ist. Ähm, Donnervogel und Mottenmann und Sucheluku. Schade, dass hier Kamen drin ist. Ich hätte sie auch gerne nochmal eine Super Rare oder so gehabt, aber zwischen Nuke hier ebenfalls drin. Dann Dame der Wegklage ist hier auch drin. Sagenhafte Rabe. Und hier wollte ich nochmal nachlesen, ob das Kosten sind Das Discards. Einfach Spielzug. Du kannst eine beliebige Anzahl von Karten abwerfen. Und falls du dies tust, sind keine Kosten. Heißt auch hier, würden eben die ganzen äh, finstere Welt aktivieren. Äh, Düsenjack. Passt natürlich, Friedhofseffekte, ne? Geschäfte in dunklen Welt. Beide ziehen eine Karte, beide in eine Karte. Absolut lustig, natürlich extrem krass, wenn man eben das Mirror Match hat, also wenn beide das gleiche Deck spielen, weil die finstere Welt dann ja noch stärkere Effekte haben. Von daher passt das natürlich. Eine neue Zauberkarte, Zugang ist, glaube ich, die Wiedergeburt, ne? Äh, ja, genau, ist die Wiedergeburtskarte fürs Deck. Dann haben wir gesetzte Karte auf dem Spielfeld, zerstöre jene gewählte Ziel äh, und wirf eine Karte ab. Also verdeckte Karten, ins Grab hinabziehen, ist eine starke Karte, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Kartenzerstörung, die ich glaube, in keinem Deck so effektiv ist wie in diesem. Wir haben einfach, nur als Beispiel, wir haben das einfach auf der Hand, äh, so äh, aktivieren, Kartenzerstörung. Spezi äh, ziehen, Spezialbeschwimmen, Spezialbeschwörung. Ist halt äh, wirklich stark, ne? Dann können wir eben hier mit äh, recyceln, was auch gut ist. Äh, was war diese Karte eigentlich nochmal? Wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, falls du drei oder mehr Karten in deiner Hand hast, also mit dem selbst du kannst ein das Weltmonster -Welt monster auf dem Spielfeld wählen, gib es auf die Hand zurück und falls du dies tust, wird der aktivierte Weg. Der Gegner wird dann zu viele Karten gehabt. Ach krass, ja, hier kann man Monster-Effekte umwandeln, eben, dass man selber eben discardet. Ähm, sehr null. Ah, genau. Ja, ja guck, ähm, ich dachte gerade, die Karte wäre die Karte, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ähm. Ja, äh, hier kannst du eben eine äh, Karte wählen. Also ungenau so ein Monster im Friedhof deines Gegners. Wer ein einen Monster hält, verdienst du Verband, das gewählte Ziel. Ist gegen gerade natürlich absolut stark. Geisterzersetzung, Virus, also ich meine... Welches Deck sollen wir sonst, Virus zu spielen, ne? Ich meine, die sind alle stark. Die haben alle wirklich starke ATK. Dementsprechend passt das natürlich sehr gut hier, das Virus, hier rein. Äh, Damit es passt auch. Kräfteraum, Kräfteraum passt auch sehr gut. Man harmoniert hier sehr mit der Hand und mit dem Friedhof. Dementsprechend brauchen wir Spielfeld-Effekte natürlich per se nicht so. Kräfteraum passt perfekt hier rein. Dann haben wir Graf, braucht man eben für die Fusion und ist gut, weil er, wenn er abgeworfen wird, achso, erstmal, er kann sich natürlich selbst spezial aber ist ja auch ähm, eine bekannte Karte. Und äh, wenn sie abgeworfen wird, kannst du eben eine Karte Wählen. Jo, vom Gegner und zerstören. Snow, Sucher des Decks, ist halt, ist halt, ist halt einfach, ist einfach, einfach super, ne? Ähm, ja. Füge dann hat eine finstere Weltkarte von der Deck hinzu. Alles, alles. Die sucht alles. Also wirklich alles. Sucht auch das, sucht auch, also es ist alles. Auch die neuen. Also sie kann, also <lacht> Snow kann wirklich einfach alles. Sucht alles. Also wirklich. Tipptopp. Und Tor der finsteren Welt. Die Drawkarte des Decks, ähm, die hier drin ist. Mir fällt sogar eins auf, dass hier keine Verlockung der Finsternis drin ist. Theoretisch passt das halt perfekt ins Deck, weil, ja, es ist alles Dark, äh, was will man mehr. Aber natürlich, ähm, der Discarding, also man hat keinen aktiven Discarding-Effekt. Dementsprechend, ähm, ja, okay, ist klar, man will die halt Discarden, verstehe ich schon. Ähm, übrigens, hier kriegt man noch 300 ATK-Boost, was übrigens krass ist, weil das, der Neue hat von sich aus schon 3000 Angriffspunkte. Das heißt, er hat 3.300, er hat mit Fehl-Spell 3.000, das war immer so der Clou, er selber hat nicht 3.000, aber eben mit Feat-Spell hat er 3.000, ähm, er hat 3.300, ist natürlich nochmal ultra stärker, äh, ist ja auch der Oberkönig und das ist nur der Drachenherrscher, ne? <lacht> so kann man sich das natürlich erklären, ähm, ja Fields boost ist gar nicht so wichtig, wie gesagt, Discard und Ziehen ist halt viel besser, beziehungsweise von Frito verbannen. Finde ich übrigens auch sehr gut, daher, dass man eben jetzt mit den neuen support card auch damit arbeitet, dass man verbannte Karten sich zurückenden kann, weil, ja, das fehlt dem Deck natürlich noch. Jetzt haben wir das Ganze hier, ist also perfekt hier drin. So, und das war es dann auch schon. Äh, das war das Ganze, Uh, jetzt haben wir natürlich hier alles durcheinander gemacht. Ich wollte auch mal eben hier im Schnelldurchlauf hier eben durchgehen. So, so. Achso, und natürlich dann hier noch... Äh, Duel Links, let's go. Master Duel. Ey, das kenne ich gar nicht. Master Duel. Also Duel Links kennen wir ja schon lange, aber Master Duel sogar auch hier drin. Naja, macht ja, macht ja natürlich Sinn. Und Tactical masters und Dark World Structure Sehr nice. Also, natürlich mit drin. Äh, Fieldspell. Äh, doch, f. Doch, äh, Spell. Äh, Fieldspell. Warum sag ich jetzt mal das Gleiche? Ich bin auch gerade irgendwie äh, irgendwo anders. Ähm, wir haben ein Spielfeld hier drin. Ähm, wir haben hier einmal die neuen Sachen, Darkwing Blast, Active Masters, Power of the Elements, Structure Deck, dann äh, ein Combo Guide, äh, wir haben hier, kommen wir gehen mal ein bisschen raus, wir haben hier ein Combo Guide, ähm, ja, hier wird ja das Deck erklärt, was ich sogar gut finde, dass man eben das Deck hier erklärt bekommt, hier haben wir nochmal die Liste und wir haben eben das Spielfeld hier, dass man zumindest auch ein Spielfeld hat, finde ich aber ganz gut. Ähm, Gerade eben für Einsteiger, die eben noch keine Spielmatte oder ähnliches haben. So, jetzt gehen wir nochmal hier in Stelldurchläufe, durch das Deck durch. Wie gesagt, ja, jetzt habe ich jetzt... So, ja, das ist natürlich jetzt... Ähm, wartet mal eben... Das ist natürlich jetzt nicht so smart, dass hier eben alles ähm, nicht unbedingt richtig rum ist. So, perfekt. Dark World, let's go. Search the Deck. Also, wir gehen das nochmal schnell durch. Ähm, groß zum Ganzen... Also was halt im Großen und Ganzen. Ich finde es super. Ich finde es super. Ich verbinde halt, wie gesagt, äh, mit äh, finstere Welt halt viel. Snow halt absolut. <lacht> Dreimal Snow, viel zu mächtig. Ähm, und ich finde halt die neue Supportkarte auch, Bro, ziehen ist natürlich äh, auch nice. Spezialbeschwören. Jetzt annullieren. Ähm, Frito Spezialbeschwören. Sich sehr Spezialbeschwören. beschwören. Äh, Diddy Crone, Fusionieren, natürlich das neue. Der Fusionsmonster, was halt auch unglaublich stark ist, auch einfach, weil es ist ziemlich leicht beschwörbar, was super ist und zusätzlich ähm, hilft es einfach, dass wir selber eben was discarden lassen durch den Gegner, also passt auch perfekt. Ähm, ja, also super daher und die Neuen eben und nochmal, äh, ja auch Archiv. ja die Karte ist halt auch wirklich gut, aber zum Abschluss, ey, wir müssen natürlich das Bossmonster nach vorne packen. Wir müssen das Bossmonster nach vorne packen. So, da haben wir es. Ähm, da ist das Structure Deck. Ja, und das war jetzt der kleine Überblick. Vielen Dank nochmal an Konami, dass ich eben das Structure Deck hier früher öffnen durfte. Heißt, ihr habt hier das erste Mal eben die Structure Deck gesehen oder vielleicht eben auf einen anderen der Kanälen. Ähm, ich wünsche euch jetzt vor allen Dingen einen wunderschönen Tag und natürlich wie immer viel Spaß bei Duellieren.